Ja, ich bin hier in der Datenbankvorlage Geokarte. So sieht das Ganze aus, wenn ich jetzt schon ein paar Punkte, ein paar Orte eingetragen habe. In der Standardansicht ist hier diese Blumabel aktiviert. Das ist die Karte, bzw. Bild von der NASA. Die eignet sich ganz gut, weil es die gleiche Projektion ist, wie die darunter liegende SVG. Das heißt, wenn ich die Blumabel hier abwähle, dann habe ich die Vektorkarte als Ansicht, die ist von der Wikipedia gemeinfrei, muss ich dementsprechend hier ähm, die Quelle nicht nennen, bei der Karte von der Nase allerdings schon. Und hier gibt es auch den Hinweis, die Karte hier, die ist jetzt direkt verlinkt, das heißt, die sollte man austauschen. Da gibt es auch verschiedene Varianten, das äh, machen wir dann auch gleich und dementsprechend dann in sein eigenes Moodle hochladen. Ich kann dann noch andere Elemente hinzufügen, wie zum Beispiel die wichtigsten Breiten und Längengrade, Äquator natürlich, Nullmeridian und die Wendekreise. Und ich kann hier noch die Klimazonen einblenden lassen. Wenn ich da hier mit der Maus drüber gehe, sehe ich dann am rechten Rand, wie die dann auch heißen, beziehungsweise am Tablet, wenn ich da drauf tippe. Und das geht natürlich auch in Kombination mit der SVG-Karte. Dann habe ich hier Erdteile, die kann ich auswählen, also zum Beispiel möchte mir hier Australien hier angucken, kann ich das auswählen, natürlich auch mit der Blumabel. Und kann hier auch die Elemente abwählen, Asien zum Beispiel, Afrika oder Europa. Und die Einträge sehe ich hier natürlich dann auch, wenn ich da mit der Maus drüber gehe, sehe ich dann die entsprechende Bezeichnung des Ortes, also hier haben wir den Vesuv und dann auch die Koordinaten dazu. So, dann gehe ich hier mal zurück nach Australien, schaue mir hier mal den Tambora Nähe an. Wenn ich da drauf klicke, dann komme ich jetzt zu der Einzelansicht. Die Einzelansicht kann ich natürlich auch verändern. Ich habe hier ein Bild und ein Textfeld. Und das hier unten wäre dann der Kartenausschnitt. Das ist die SVG. Und hier mit der entsprechenden Lage. Und rechts habe ich hier noch die geografischen Koordinaten abgebildet und einen Link zu OpenStreetMap. Wenn ich einen Ort hinzufügen will, gehe ich auf Eintrag hinzufügen. Ich gebe den Ort ein. Vielleicht suche ich mal den Uluru. Bei den Koordinaten muss ich das Ganze in Dezimalstellen eingeben und zwar mit Vorzeichen, mit Punkt für die Nachkommastellen und das Ganze ohne Gradzeichen, wobei das Gradzeichen dann Moodle sowieso rauskickt. So, ich habe den Uluru mal gesucht, hier auf der Wikipedia. Rechts oben komme ich dann zu den Koordinaten. Da gibt es ja verschiedene Darstellungsformen und ähm, ja, Arten der Koordinatendarstellung. Wir brauchen hier die Dezimalschreibweise mit Gradzeichen und Vorzeichen. Wichtig ist natürlich, dass man das Vorzeichen dann mitnimmt. Ich habe hier einmal den Breitengrad und dann habe ich hier noch den Längegrad. Sondern könnte ich hier natürlich eine Beschreibung eingeben und ein Foto, aber das mache ich jetzt mal nicht. Ich gehe auf Speichern und Anzeigen und dann habe ich hier also meinen Ort in der Einzelansicht. Und wenn ich jetzt hier auf Listenansicht gehe, dann ist er hier natürlich auch drin, beziehungsweise dann auch in der Ansicht für Australien. Dann äh, tausche ich jetzt hier mal diese Blue Marble aus. Dazu gibt es hier unten den Link, die Karte. Da klicke ich drauf und da komme ich hier zu der Seite von Visible Earth, von der NASA und da gibt es diese verschiedenen Varianten, also das hier wäre eine Möglichkeit oder die hier die unten abgebildet sind, die Kugelformel natürlich nicht. Farblich sind wahrscheinlich hier die beiden unteren ganz hübsch, ich nehme jetzt aber mal die obere hier. Und jetzt ist natürlich die Kunst, dass ich eine relativ gute Auflösung bekomme, aber die Datei sollte natürlich nicht zu so groß sein, also hier 6 MB wäre natürlich viel zu viel, von 231 MB gar nicht zu sprechen. Ich lade jetzt trotzdem mal hier diese PNG herunter und ich werde die ein bisschen verkleinern, ein bisschen komprimieren und ähm, ja, dass ich vielleicht unter 1 MB auf jeden Fall komme. Ich habe die Datei jetzt in einem Bildbearbeitungsprogramm bearbeitet. Das heißt, das Bild ein bisschen verkleinert und dann auch ein bisschen komprimiert. bin jetzt bei ca. 900 KB, das finde ich noch vertretbar. habe es dann in Moodle hochgeladen, öffne die Datei hier und kopiere jetzt den Link aus der Adresszeile des Browsers. In meine Datenbank gehe ich dann auf Vorlagen, bin dann bei Vorlage für Liste, gehe dann in die Kopfzeile, Scrolle hier ganz nach unten und gehe dann wieder ein Stückchen hoch und zwar bis ich beim Eintrag Image bin. Das wäre hier. Da ist jetzt die Verlinkung drin und die ersetze ich mit dem soeben kopierten Link aus der Adresszeile. Dann gehe ich auf Vorlage speichern und dann schauen wir uns mal das Ergebnis an. Ja, so sieht das Ganze dann aus. Ich kann natürlich auch hier wieder dann die einzelnen Erdteile anwählen. Kann ich mal überprüfen, wie das Ganze aussieht. Und dann sehe ich jetzt hier schon, die Beschriftung ist natürlich jetzt ungünstig. Ich habe hier so ein helles Grau, Silber. Und ähm, ja, das kann ich natürlich auch ändern, diese Schriftfarbe. Und dazu gehe ich wieder auf Vorlagen. Ich gehe dann auf CSS Vorlage. Dann scrolle ich runter, bis ich dann bei Listenansicht bin, und zwar Beschriftung der Ortspunkte. Und bei Fill kann ich die Farbe festlegen und ich mache das Ganze jetzt einfach mal rot. Gehe auf Vorlage speichern, gehe auf die Listenansicht und aktualisiere diese Seite dann nochmal jetzt bei Windows mit STRG F5. Und dann wird jetzt also die aktuelle CSS geladen. Und meine Beschriftung ist jetzt hier rot. Ja, wenn ich das dann gemacht habe, kann ich dann hier auch diesen Satz hier unten äh, löschen. Dazu gehe ich auf Vorlagen, Vorlage für Liste und dann hier in die Fußzeile. Und dann lösche ich hier diesen Hinweispart raus. Die äh, Quelle hier, die muss allerdings dran bleiben.